Ey, Digga, was sollen wir heute hochladen? Alle Spiele sind ausverkauft bei Steam. Ich weiß es nicht. Ich bin in letzter Zeit richtig verzweifelt. Ich finde keine Spiele mehr, wirklich. Ich so, wir sollten bei... Lass mal bei anderen YouTubern gucken, was Ja, äh, guck mal bei Dagi. Dagi oder Bibi, entscheide dich. Das ist das nicht dasselbe? Nein, das sind zwei verschiedene Personen. Dagi macht ihr Ding und Bibi macht auch ihr Ding. Und die haben auch zwei verschiedene Freunde, also Boyfriends. Nein. Doch? Das Nein. sind zwei verschiedene Personen. Zeig mal bitte. Ja, okay. Es riecht ein bisschen komisch hier. Warte. Also das also, also, riechst du das? Pokémon Alter, ist hier irgendwo! Wo ist mein Radar? Wo ist mein Radar? Es muss hier ja sein. Und hast du es gefangen? Na, Mann, das ist mir voll entwischt. Das ist wohl ein bisschen schlecht, ne? Schlechter pokémon trainer Schlechter... Ist dein Ernst? Ist dein Ernst, Mann? Als ob immer du jedes Pokémon fängst, Alter! Kein Bock mehr, Alter! Kein Bock mehr! Weißt du mal, wo wir sind? Ich hab keinen verfickten Plan!